Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu, wir spielen weiter mit Sabrina. Ich habe nebenbei ganz kurz die Route gemacht, das ging wirklich schnell, 10 Minuten vielleicht, dann war ich durch. Äh, alles auf 48, also es hat sich nicht mal viel geändert, leider. Äh, aber ist egal, wir gehen weiter. Äh, Nidoking ist jetzt ganz schlecht am Anfang übrigens. Flor. ist okay. Flor kriegt noch Toxin, das habe ich fast vergessen. Wenn ich es ihm nicht schon gegeben habe. Doch, ich habe es ihm schon gegeben, sehr gut. Macht es einiges einfacher, wenn ich mal dran denke. Gut, und wir gehen zu Sabrina. Ich hoffe, wir können alle Trainer abklappern. Wenn ich vor Sabrina stehe, gehe ich nicht wieder raus und probiere die anderen zu machen halt. Aber vielleicht draußen teilen wir noch was. Mal gucken. Die stört mich gerade hier drin. Äh, wenn ich an Trainer komme, quatsche ich die an und besiege die halt, wenn es geht, wenn der sich nicht wegdreht. Dankeschön. Machen die unsere Psychokräfte Angst? Bis jetzt nicht wirklich, aber wir gucken mal, was dabei rauskommt. Kann ja sein, dass ich da einige Probleme kriege. Und ich glaube, wir sind jetzt schon ein bisschen im Vorteil, da ich tue Pisa äh, benutze. Ich sag mal, wo ist das? Da drüben. Das macht nicht viel. Es macht ein bisschen Unterschied, macht's eben, deswegen ist das noch wichtig, dass ich dran denke, weil so ist weg, so ist es an. Es ist hier ein bisschen mehr Licht, vor allem wenn es dann dunkel ist. Äh. Jetzt ist fast zu viel. So, wenn es dunkel ist, macht es mehr aus, jetzt ist nicht so schlimm zum Glück, aber wenn es dunkel ist, dann ist es um einiges wichtiger, weil draußen halt kein Licht kommt. Gut, ich bin verwirrt, das ist voll okay. Äh. wollte ich nicht. So. Ich brauche das gar nicht, merke ich gerade. Zum Glück. Okay, also ich würde sagen, wir gehen hier einfach weiter, nicht nach unten. Immer nach oben, hoffentlich geht das dann. Und wir probieren einfach mal durch. Da ist der nächste Trainer, okay. <lacht> okay, das Labyrinth ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe trotzdem großen Respekt. für Vielleicht finden wir den Weg hier tatsächlich, das wäre cool. Wäre wünschenswert auf jeden Fall. Ich habe mir gerade überlegt, vorhin noch, ob es vielleicht nicht am sinnvollsten wäre, einfach diesmal wirklich Bibo reinzuschicken, wegen Käfer gegen Psycho. Und ich glaube, das mache ich dann später auch. Ich ziehe mal ganz kurz noch meinen Pulli aus, merke ich gerade mal wieder zur Abwechslung. Einen Moment. So. Rosanna ist besiegt, ich bin wieder verwirrt, ist egal. Das mit der Verwirrung ist ein bisschen mühsam. Ich wäre ja da froh, wenn ich irgendwie noch ein Rasierblatt oder so habe, vielleicht. Wobei ich dann wahrscheinlich eher mit Megasauger spielen werde, wenn ich dieser Floor wirklich fertig habe. Einfach mal quer durch, okay. Da ist keine, wir gehen hier hin. Ich dachte jetzt, wir halten in der Mitte vielleicht an, aber nö. Gut. Nummer 3. Wenn du hast, gegen sie kämpfen willst, musst du dieses Recht erarbeiten. Natürlich, wir machen das ohne Probleme. Okay, der hat zwei Pokémon. Hier muss ich aufpassen, dass ich mich, mit, mich nicht zuerst verwehre, dass ich sterbe dann. Ich heil mich mal schön. Jawohl. <lacht> Normalerweise würde ich jetzt hier mit Egelsamen eröffnen. Vielleicht mache ich das nachher wirklich mal, um zu gucken, ob das klappt mit dem Stun. Schlaf geht ja da nicht, weil ich Gift will. Vielleicht wäre aber Schlaf eine Alternative, um zu beginnen und sobald er aufwacht, halten ein Toxin rein. Wäre auch eine Option, aber ich lasse es mal so, wie ich es habe dass ich Blü äh, Blättertanz eigentlich als Alternative habe, um zu finishen. Aber ich würde mal anfangen mit heilen. Eigentlich. Und hier wäre noch geil, wenn Bieber endlich die Giftspitzen lernen würde. Aber irgendwie mag er die nicht. Okay, und das Problem ist jetzt, dass mich Psychokinese locker töten könnte, glaube ich sogar. Dann bleibe ich mal lieber auf dem Megasauger. Direkt. Okay, der ist einiges defensiver als der Erste. Okay, er hat es überlebt. Sehr gut. Ja, ja, alles gut. Wir schaffen das. Kein Problem. Hoffentlich. Eigentlich sollte ich jetzt mit einem Megasauger durchkommen. Denke ich. Jawohl. Weil vorhin hat es mit einem Egel Egelsamen und Mega-Sauger auf die Hälfte gereicht. Daher müsste es theoretisch auf Null reichen. Und das hat es auch. Und Pikachu ist der erste, der ein Level up kriegt. Lua gleich hinten nach. Okay. Tja, blöde, ne? Ich wechsle trotzdem auf Biber mal rein. Ich denke, Bi-Boy ist hier gar nicht mal so schlecht. Bi-Boy. Auch um ein bisschen mein Tourtor -Tour noch zu schonen. Ja, ich bin von unten links, glaube ich, gekommen. Sehr gut. Äh, ja, hallo. Du und ich, wir werden kennen. Natürlich, direkt. Nicht, nichts mit Zukunft, Gegenwart, alles dabei. Mir ist gerade eingefallen, dass ich Pokémon Tekken auf der Wii U immer noch nicht durchgespielt habe. Ich habe noch zwei, drei Spiele offen, die ich habe. Und ab dem 1. Februar werde ich tatsächlich mal wieder... Ja. Ab dem 1. Februar werde ich tatsächlich mal wieder streamen oder so. Dachte ich. Kön könnte blöd sein, weil er, ein Gift, weil er ein Geist ist. Aber vielleicht. Nee. Das war jetzt blöde. Genau jetzt, wo ich gegen Bieber reinwechsle, weißt du? Aber ich, ich glaube nicht, dass Biber viel ausrichten kann jetzt. Okay, gehen wir halt auf Nidoking. Äh, ja, ab dem Februar, wenn ich dann die eigene Wohnung habe, werde ich mehr streamen. Wieder mal so zur Abwechslung. Hauptsächlich zuerst Pokémon Let's Go, noch die letzten Sachen. Danach haben wir dann noch Uncharted und vielleicht meine ich Battlefront und Assassin's Creed. Und alles mögliche, dass ich, sagen ich streamen könnte und auch wollte, aber nicht Zeit wirklich habe dazu, weil Random Streams sind so finde ich ein bisschen kacke. Und Pokémon habe ich auch angefangen, ohne Stream aufzunehmen. Und wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde zu streamen bei Folge... 34, äh, wäre das ein bisschen doof. Deswegen lasse ich jetzt die Main-Story hier ohne Stream laufen halt, bis wir in der Liga sind. Danach werde ich eine Pause machen, vielleicht mal eben Pokémon Tekken noch fertig spielen, das da oben steht. Äh, ich habe im Hintergrund noch Pokémon Quest offen, so Minispiel, das ist immer ein, zwei Folgen pro Aufnahme. Da muss ich eh wieder selber spielen oder warten, bis ich meine Energie voll habe. Ähm, das würde eh keinen Sinn machen im Stream, aber Pokémon Tekken ist eben offline. Dann könnte ich COD weitermachen, ich habe Assassin's Creed offen, eben das neue Uncharted noch, Battlefront 1 und 2. Im Februar kommt das neue Metro raus, da habe ich die ersten Teile auch noch zum Spielen, zumindest Metro äh, Lost Light. Bei Metro 233 weiß ich nicht, ob es Sinn macht, weil es dieselbe Story erzählt in einem langweiligeren Stil, habe ich das Gefühl. Äh, müsste ich angucken. Aber sicher Metro Last Light würde ich gerne spielen, eigentlich. Und dann Metro Exodus natürlich. Ähm, dann Trials Rising natürlich. Trials wird immer vorkommen. Was kam noch raus? Es gab noch ein drittes, das rausgeholzt oh, mich wieder zurück. Top. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht falsch. Ich glaube, von da aus kam ich. Ja, von da aus kam ich. Scheiße. Äh, für die. Ich habe jetzt gerade keine Übersicht. Ich hätte mir das vielleicht mit keine Karte aufzeichnen sollen oder so. Ups. Ich glaube, ich laufe gerade alles wieder zurück. Ich geh mal hier. Nein, nein, nein, ich geh noch ein. Ich hoffe. Okay, habe ich dich schon besiegt? Oh, ich bin woanders. Cool. Ich <lacht> habe mich ertappt. Scheiße. Äh, ne, eben. Assassin's Creed ist die Reihe. Zu Call of Duty bin ich dran. Äh, Naruto habe ich immer noch das DLC offen. Road to Boruto. Pokémon Tekken habe ich noch offen. Was war das dritte das rauskam? Mortal Kombat 11 ist angekündigt. Oh, Mortal Kombat werde ich sowas von durchspielen. Mortal Kombat ist so ein geiles Spiel, da habe ich das 10 schon gefeiert wie, wie nix und damit Mortal Kombat 11 natürlich nicht ausgelassen, ganz klar. Ich, ich finde die Mortal Kombat 3 so gut. Aber ich weiß nicht genau wann Mortal Kombat rauskommt. Ich weiß, dass Metro Exodus auf dem 22. Februar angekündigt wurde. Oder ist und Trials auf... Ich kann kurz gucken, auf wann ich es bestellt habe. Sogar. Wo waren die Vorbestellungen? Hier. Oh, ich kriege Metro Exodus Day 1 Edition am 15.02. Trials Rising Gold mit DLC. Für 45, nicht, nicht überteilt. Ja, am 26.02. Okay, also Ende Februar beides. So Mitte bis Ende Februar, das ist natürlich gut. Aber naja. <lacht> Von Trials Rising freue ich mich, weil Trials Fusion war schon mega cool und recht schwer halt. Aber Trials Rising wird halt einfach nochmal ein Grafik-Update haben wie nix. Ich glaube, jetzt gehe ich wieder zurück. Ich bin verwirrt. Wenn ich es nicht rausfinde, werde ich eine Map holen. Das habe ich gemacht. Ähm, wenn ich jetzt hier hingehe, komme ich wieder zu der Links. Und da bin ich jetzt nach oben gelaufen. Das heißt, ich würde den Weg unten probieren mal. Jetzt bin ich sicher schon unten rein. Klar bin ich unten rein. Okay. Was passiert, wenn ich hier wieder draufstehe? Okay, wenigstens ist der Weg gleich. Es gab, glaube ich, im Alten auch Teleporter, die dich an einen anderen Ort gebracht haben dann. Oh Mann! Das war mir die letzte Chance. Okay, nein, stopp. Das ist nicht schlecht. Aber wenn es so weitergeht, hole ich mir einfach eine Map, weil ich weiß hart nicht mehr, wo ich stehe gerade. Ich gehe mal nach oben links. Und da bin ich wieder. Unten links? Ich glaube, ist sind falsch. Okay. Ich würde sagen, es wäre nicht so schwer, aber ich habe gerade null Übersicht, wo ich stehe und ich bin schon recht lange dran, sehe ich. Also, ja, 10 Minuten knapp mit den Kämpfen, aber kriege ich das als Map? Äh, habe ich eine Fluchtzeile? Das wäre cool, um rauszukommen und kurz zu heilen, wenigstens. Fluchtzeile, 4 Stück. Jawohl, wir haben... Es wird keine Bekommen. Leck mich doch fett, ich will hier weg. Äh, was war das? Nicht Azuria City. Nein, das war die falsche Taste. Okay, dich habe ich noch nicht besiegt. Ziemlich sicher, dich habe ich noch nicht gesehen. Karte. Saffronia, doch. Ich, ich habe mir gerade überlegt, das kann nicht Saffronia sein. Okay. Wir kämpfen kurz gegen den. Saffronia City, let's go. Arena. Gibt hoffentlich einen Guide. Du willst Sabrina herausfordern, das kann ich sofort erkennen. Dankeschön. Trainer sind hier. Arena-Leiter. Das sind die Typen, das finde ich nicht so cool. Ah, es gibt Rückkämpfe. Das ist cool, man kann Rückkämpfe machen. Sehe ich hier schon. Aber ich finde den Weg gerade nicht. Okay, jetzt haben wir hier einen Vorteil, das geht schnell der Kampf. Komplett Lösung. Das Rocket Gamer Paradies. Äh, das wäre das Zähnen-Orden. Wahrscheinlich? Oder? Ja, okay. Okay, das ist eine größere Seite. Fursania City, Route 17, 16, Wuchtstoß. Ah, und Koga hat es fehlen Orden. Whoops. Dann hat sie doch den Sumpforden. Ich lauf mal irgendwo hin, weil ich nicht weiß, wo ich bin. Das war falsch, das machen wir nicht. Da haben wir der Tragosso Geist, Silvso Company, Silf Company, Silf Company drittes OG. Okay, ich laufe mal nach oben. Silf Company 6, 7, 8, 9 und 10, Präsident und ich habe es geschafft. Wow, okay, hat sich erledigt, ich brauche keinen Guide, ich kann das auch so. Hallo Sabri. <lacht> okay, das ist aber so richtig typisch, wenn man es probiert noch mit, mit einem Guide zu machen, dann kommt man plötzlich hin. Ähm, ich benutze kurz einen Hypertrank auf dieser Floor. mein b -Boy ist eigentlich komplett, die 17 Leben machen keinen riesen Unterschied, deswegen lasse ich das mal. Und wir sprechen Sabrina an. Da bist du ja. Ich habe vorausgesehen, dass du kommen würdest. Seit ich das Kind mal einen Löffel runtergeworfen habe und das sich auf unnatürliche Art verbogen hat, weiß ich, ich besitze übernatürliche Kräfte. Ähm, ja okay. Deshalb nennt man mich auch die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ich kämpfe nur unkönnen, aber deine Gedanken verraten mir, dass du darauf bestehen wirst. Wenn es dein Wunsch ist, werde ich dir zeigen, wozu ich fähig bin. War sie nicht besessen von ihrem Abra im Anime? Oder von ihrem Pokémon? Ich weiß nicht, ob es äh, ein Abra war, aber die war doch von ihrem Pokémon besessen, dachte ich. Nicht im Sinn von, sie war fanatisch, aber im Sinn von, es hat die Kontrolle übernommen irgendwie? War das nicht, war das nicht sowas? Ich weiß nicht mehr, ist lange her. Oder war das eine kleine Puppe, mit der sie... Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist echt lange her, langsam. Ich weiß, da war eine Szene mit ihr, die ganz komisch war. Eben mit diesem Psycho-Pokémon. Gegen physisch, okay, das könnte ein Problem werden. Vielleicht muss ich dann trotzdem auch wieder mit Nidoking und Spukball rein, aber bis jetzt geht's. Halber Schaden, so wie es aussieht. Bibo ist fast Level 50. Aber Level 60 kann ich die plus plus Bombons benutzen. Das geht halt noch ein bisschen, aber nicht mal zu lange. Lamus, Wasser und Psycho wieder. Da würde sogar Bisaflor wieder was machen können. Wir bleiben aber bei Nadelrakete momentan. Auch wenn halt der physische Schaden halbiert ist. Aber Nadelrakete ist etwas. Wieder halt das Schutzschild. Fünf Runden, oder? Ja. Okay, vielleicht sollte ich doch raus, merke ich. Wie lange hält der Schutzschild noch? Fünf Runden, alles klar. Wir wechseln aus auf Nidoking. Nein, das ist auch Gift, scheiße. flo Ist auch Gift. Ich habe mein Gift-Team, nein. Ich spiele sehr gern Doppeltyp Gift, merke ich. Wobei ich Visaflo noch nie gespielt habe bis jetzt. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich mit Visaflo spiele, außer Pokémon Gelb. Sorry. Wie viel heilen wir? Viel hoffentlich. Jawohl. Ja gut. Dann haben wir Glück gehabt. Top. Ich gibt dir mal einen Ekelsamen. Ich stack die jetzt mal wirklich zu. Okay, Todeskurs ist, glaube ich, eine One-Hit-Attack. Das ist ein böses Ding. Wenn es trifft. Mega unfair, dass man sowas benutzt. So, jetzt ist to Toxin. Okay. Ah, nee, das war ein Schlaf. okay. Ich hatte schon Angst, dass es nur ein Hit wird. Ja, schrei du im Schlaf, weil du heilst. Alles klar. Okay. Wir gucken mal kurz, ob ich ein Item benutzen muss. Der pennt. Jetzt macht's weh. Ja, ich glaube, ich sollte ihn aufwecken. Ja, eindeutig. Wobei es wäre schon cool, wenn er ohne Items zu sich kommen würde, dann brauche ich nicht zu heilen. Aber ich will es nicht, ich riskiere es nicht, komm, wir sind im normalen Spiel, ich darf da, darf ich Aufwerker benutzen, machen wir das also auch. Genau 80 Schaden, okay. Ich glaube, wir können das Vieh jetzt in dieser Runde ausschalten. Toxin hat sehr viel abgezogen, zum Glück schon. Das heißt, ein Megasauger sollte ja eigentlich den Rest machen. Jawohl. Ein Volltreffer. Okay. Ja, wieso nicht? Früher schon, aber ist egal. Und jetzt nehme es mich Wunder, was das letzte Pokémon sein wird. Simsola, oh Gott. Okay, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, ich schmeiße den Toxin an den Kopf. Wenn er nicht schneller ist. Okay. Das kann jetzt ein Problem werden vom Tempo her. Äh, b ist auch nicht das schnellste, leider. Das weiß ich. Ich gucke jetzt mal kurz wegen der Init, was neben Pikachu am schnellsten ist. Okay, b hat recht aufgeholt. Den habe ich recht geboostet. Okay. Turtok ist, glaube ich, der langsamste. Kann aber mit Unlichtattacken auf aufhalten. Klar, da hat er noch Finster Aura. Ah, das seht ihr jetzt gar nicht. Der hat finster drauf. Stimmt, ich habe äh, Bibo Mega auf, auf Tempo gepusht oder dessen. Jo, macht alles, kein Problem. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe vielleicht nicht alles gegeben. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Das war... nee. In Anerkennung deines Sieges vielleicht ich dir den Sumpforden. Yeah! Geile Sache! Du hättest den Sumpforden von Sabrina mit dem Sumpforden gehorchen, die nun alle Pokémon, die du von anderen Trainern erhältst. Vorausgesetzt, ihr Level ist nicht höher als 70. Ach, und nimm noch diese TM von mir. Gedankengut ist, glaube ich, eine Spezialangriffserhöhung? Die Themen 33 erhält die Attacke Gedankengut. Das Pokémon, das diese Attacke einsetzt, konzentriert sich, um seinen Spezialangriff und seine Spezialverteidigung zu erhöhen. Physiokräfte sind nicht bloß einem kleinen Kreis an Menschen vorbehalten. Theoretisch kann sie jeder sie erlernen, viele wissen es nur nicht. Ich schüttle meinen Controller für Pikachu, das sich freut. Cool. Okay, jetzt muss ich da irgendwie rauskommen. Ich vermute mal, das wird ein Startport sein. Wow. Okay. Das war also die Psycho-Arena und wir beenden jetzt, wenn nichts mehr kommt. Es kommt nichts mehr. Sehr gut. Dann beende ich jetzt mal die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Arten, alles Pumpe mit Zucker. Moment. Sieht geil aus. Okay. Also, mein Name ist Arten, alles Pumpe mit Zucker. Cheerio!